Ich bin heute für euch bei der Firma Yard hier in der schönen Steiermark in Österreich. Yard steht für Yamaha Austria Racing Team und ich denke, es gibt kaum einen Ort wie hier, wo der professionelle Motorrad Motorsport und der Hobbysport beim Motorradfahren so eng zusammenliegt. Und der ein oder andere von euch hat sich bestimmt schon mal gefragt, wie eigentlich so ein richtiges Rennmotorrad für Hobby- oder Profifahrer entsteht. Wir sind hier genau richtig und deswegen schauen wir jetzt da mal rein. Kommt mit! Ja, jetzt sind wir da in diesem Showroom, in dem Eingangsbereich von der Firma Yard und schaut euch das einmal an, was wir da haben, das ist irrsinnig. Also da kommt jetzt quasi der Kunde rein und tut sich treffen mit Mandy zusammen und macht einmal mal ein Verkaufsgespräch oder ein Analysegespräch eigentlich, weil im Endeffekt ist ja eigentlich erst einmal entscheidend, was braucht denn der Kunde überhaupt, ich als Fahrer, du als Fahrer, was hast denn du überhaupt für Bedürfnisse? Was hast du für erfahrerisches Können? Welche Rennstrecken fahrst du denn und was hast du für Erfahrung? Das wird natürlich hier besprochen und dabei kann man sich natürlich auch gewisse Ausstellungsfahrzeuge hier anschauen aus der JSB oder aus der EWC oder auch Motorräder, die eventuell so sind wie dein zukünftiges. Sehr interessant, schauen wir uns mal ein bisschen hier den Showroom an. Hier drüben sind ein paar einzelne Teile, da kann man dann besprechen, welche Bremse, welches Federbein, welche Auspuffanlage. Wirklich absolut genial. So, da werden natürlich keine Kosten gescheut und dann werden dann die Teile hier aufgezeigt, dass man sieht, was gibt es denn für verschiedene Bremspumpen, was gibt denn für, wie schaut denn der Kühler aus, den ich für mehr Geld kaufen kann, was für Federbeinsorten oder Lenkungsdämpfersorten gibt es denn unter anderem werden hier natürlich auch Teile selbst hergestellt. Schauen wir uns später an im Betrieb drüben in der Werkstatt. Aber das ist natürlich hier ein guter Bereich, um dem Kunden dementsprechend aufzuzeigen, was hat er denn für Möglichkeiten, was, was kann man verbauen, was sollte man verbauen und so weiter. Ich denke, das ist auf einem sehr hohen Niveau. Natürlich darf fürs Auge natürlich nichts fehlen. Hier haben wir Originalteile einer Yamaha M1 von der Nummer 46. Valentino Rossi, absolut richtig gehört. Hier eingeschweißt im Glaskasten, damit keiner tappen, nichts verstaubt und so weiter. Ähm, absolut Originalteile von der Bremsanlage, dem hinteren Federbein, ähm, der vorderen Bremssättel, hinten das Heck, ähm, die Gabel ist mit drin, sogar Ventile sieht man. Also wirklich sehr interessant, dass ähm, die Yamaha die Werks- Abteilung, Factory, höchstpersönlich Yard hier das zur Verfügung stellt, heißt eigentlich schon, welcher hohen Stellenwert hier Yard bei Yamaha hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Serienmotorräder bei Yard zu kaufen, wie hier diese schöne 2020er R1M. Von der kann man entweder aus aufbauen oder man kann auch sagen, ich möchte gerne das Originalmotorrad haben. Das ist natürlich auch möglich. Yard hat nämlich vorne im Lager ein paar originale Motorräder stehen. Ich denke, das sind genug da, um sich ein paar abzuholen. Hier haben sich natürlich auch einige Rennfahrer verewigt mit ihren Lederkombis, währenddessen sie in dieser Zeit bei Yard gefahren sind. Wir haben hier Bradley Smith, wir haben Marvin Fritz, wir haben Brock Parks und natürlich auch Max Neukirchner, der hier für das Langstreckenrennen für die EWC für Yard schon gefahren ist, wo sie doch einige Rennsiege auch erzielen konnten in den letzten Jahren. So, dann geht dann der Mechaniker durch das äh, Lager hier oben, wo immer alle Teile in Hülle und Fülle vorhanden sind, auf Lager sind, in sämtlichen Variationen, wie sie eigentlich zu bestellen sind und äh, tut sich mit seinem so Einkaufswägelchen quasi alle Teile für das jeweilige Motorrad, für die jeweilige Bestellung, Kundenbestellung zusammensuchen und geht dann runter in die Werkstatt für die Montage. Also hier haben wir wirklich alles vorhanden, ähm, Federbeine, äh, Gabeln, Übersetzungen, Bremsen, Kabelsätze, kit, Kabelbäume, kit Steuergeräte, äh, Ritzel etc. Also hier ist alles vorhanden, Felgensätze mit Hülle und Fülle, Verkleidungen, Heckrahmen. Also wirklich in, in, in übelsten Massen. Einfach aus dem Grund, damit ähm, auch im Falle eines Sturzes oder einer Reparatur einfach extrem schnell geliefert werden kann und nicht erst irgendwie die Teile aus Japan bestellt werden müssen oder so weiter. Ne? Ähm, es kommt auch noch dazu, dass für manche spezielle Teile Yad ja, quasi für Yamaha die Teile herstellt, auch CNC-Fräsungen macht und ähm, deswegen auch dementsprechend unabhängig ist, was die Lieferung anbelangt und somit quasi dem Kunden direkt aus einer Hand besorgen kann. <lacht> so, währenddessen hier jetzt von der MotoGP-Mechaniker die EWC-Motorräder für 2020 zusammengeschraubt werden, ist hier auf der anderen Seite zum Beispiel einmal ein zerrupftes Serienmotorrad, das hier quasi für den Umbau, für den Rennstreckenumbau vorbereitet wird. Da werden natürlich dann die teilweise Originalbauteile rausgenommen, um diverse Kit-Kabelbäume, Kit-Steuergeräte Steuergerät einzubauen. Federbeine umzubauen, Gabelbrücke, Gabel etc. Bremserei, das volle Programm. Da werden die erst einmal nackig gemacht. Die originale Verkleidung wird schön sauberlich verpackt und weggeräumt. Wahrscheinlich für irgendwelche Ersatzteilträger benutzt. Und hier steht das dann das Rohgerät, das dann hier rüberkommt zum nächsten Mechaniker, wo dann die ganzen spaßigen Teile, die wir uns vorher schon im Lager angesehen haben, verbaut werden. So, dann kommt das Motorrad darüber und das ist jetzt in dem Fall das äh, Superbike vom Seigerhorst. Das schaut jetzt mal ein bisschen radikal aus, sie sind aber sehr motiviert, denn heute ist Mittwoch und das Motorrad soll am Freitag ausgeliefert werden. Ähm, für uns sieht das jetzt ein bisschen radikal aus, aber im Endeffekt sind da die wichtigsten Sachen drin. Die ganze Elektronik ist fertig, die äh, Gabel ist fertig, die Bremserei ist fertig. Da fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen Verkleidung und Tankhaube und der Tank persönlich. Ähm, aber das ist gar nicht mehr so tragisch für die Profis, äh, denn das wird noch, noch, noch ein paar Stunden dauern, dann ist das Motorrad auslieferungsbereit, kommt auf den Prüfstand und genau da gehen wir jetzt hin. So, jetzt habe ich mal den Mandy bei mir, den Chef von der Firma Ja, Mandy, grüß dich. Servus, hallo, grüß euch. Geht's gut? Ja, ja, passt schon. Du, ich habe jetzt schon ein bisschen beschrieben von dem Serienmotorrad zum Superbike zum Rennmotorrad. Wir haben jetzt da in dem Fall ein Seigerhorst sein Motorrad und jetzt kannst du mir vielleicht ein bisschen sagen, ich meine, man sieht ein bisschen augenscheinlich, aber was ist denn da jetzt alles drin, vom Serienmotorrad weg? Bei Seiger, heißt ein Motorrad, der ja eigentlich jetzt für die Road-Racing nicht einem echten Reglement folgen muss, weil Macau, wo der, das nächste Einsatzrennen äh, stattfinden soll für ihn, im November dann, äh, muss das Motorrad zwar Rad haben, das ist es. Das heißt, da probieren wir doch was Schnelles hinzubringen, muss aber fahrbar sein. Das heißt, Macau, wenn der durch die Heiser Schluchten dort fährt, äh, ist äh, die Handlichkeit und das gute Gefühl des Motorrads wichtiger, als wenn er jetzt so mit einem 300 PS MotoGP Motorrad daherkommt. Da treten wirklich manche mit motorgp motogp motorräder an. Allerdings ist die Fahrbarkeit und das Gesamtpaket wichtiger als die abartige Leistung, weil es kommt die nächste Kurven und die Hausmauern warten überall. Also von dem her muss er sich wohlfühlen, damit er dort schnell fahren kann. Was wir für den Horst da zusammen haben, ist, dass wir das Motorrad vom Horst haben wir wirklich mehr oder weniger in Teilen aufgebaut, weil wir vom Originalmotorrad nicht sehr viel übrig gelassen haben. Außer den Hauptrahmen und den Basismotor, Airbox äh, haben wir nichts mehr von Standardmotorrad genommen. Also da ist wirklich, da ist ein Rahmen hergekommen, äh, wir haben einen Motor hergenommen, Die Innereien jetzt äh, seit dahingestellt, was da drinnen ist, mhm. aber den Rest haben wir aus Ersatzteilen gebaut, sind R1 ähnlich, hat aber mit R1 nicht allzu viel zu tun. Da kommt natürlich ein 42mm Superbike-Gabel rein mit dazu passenden Lenkern, dazu passenden Gabelbrücken. Lenkungsdämpfer kann man dann mit anderen Gabelbrücken nicht mehr quer montieren, braucht man einen seitlichen. Der seitliche Lenkungsdämpfer ist fürs Gefühl auch besser, mhm. die drum auch bei MotoGP-Motorrädern äh, wird immer lateral montiert. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, jetzt hast du gesagt, das Motorrad muss für einen Horst jetzt extrem fahrbar sein, was natürlich sich für einen äh, Hobbyfahrer auch nicht schlecht anhört, weil der sagt, ah, ich will ja ein zugängliches Motorrad haben, ich will ein Motorrad haben, das ich spüre, da wo ich vielleicht nicht maximale Leistung habe, sondern eben die Zugänglichkeit. Äh, was, was, welche, welche Faktoren und welche äh, Bauteile an so einem Motorrad machen das dann so speziell aus? Was, was kann jetzt der, der Hobbyfahrer bei dir ordern, um genau so eine Zugänglichkeit zum kriegen. Ich muss dazu sagen, dass jetzt äh, die super Stock-Motorräder, was wir machen, äh, von der Handlichkeit extrem handlich sind. Sobald du aber irgendwas in dieser Gleichung in, dem, in einem Parameter änderst, ein andere schwingen, ein anderes auf eine andere Gabel, zerstörst du diese ganze Balance. Und das ist das Hauptproblem bei einem Superbike, dass es nicht ist, dass es heißt, die superbike okay, die kostet 15.000 Euro, die ist jetzt um das besser. Nein, das ist überhaupt nicht so. Die ist bei Weitem steifer, mhm. aber das macht das Motorrad natürlich viel unhandlicher. Warum steifer? Weil der Motor einfach bei einem Superbike dann um einiges stärker ist. Und allein der starke Motor, die Balance von so einem Superstock-Motorrad zerstört. Mhm. Äh, ein Beispiel bei unserem Motorrad. Unsere Motorräder sind dann da drüben. Äh, wir haben Motoren, die haben um 25 PS mehr. Die halten zwar leider Gottes nur äh, 1.500 Kilometer, also maximal 8 Stunden. Äh, und wir sind in Le Mans testen gewesen. Wir haben wirklich das starke Motorrad probiert, was wirklich unglaubliche Leistung hat. Äh, und dann haben wir natürlich müssen jetzt 24 Stunden Motorrad testen, was 24 PS weniger hat. Mhm. Und schau her, die waren um eine halbe Sekunde schneller mit einem langsamen Motorrad. <lacht> weil es ganz einfach der Unterschied ist, wo sie schon ans Gas gehen können, was mit einem Superbike wirklich... Oh, ja, ja, ja. ...warten musst, warten, weil da kriegst du einen Peitschenschlag ins Kreuz. Ja. Mit, mit einem langsameren Motor was, was, was man vielleicht unbedenklich erfahren kann, auch wenn man müde ist schon, weil man nicht bei jedem Prozent, von was man einen Gasgriff öffnet, Angst haben muss, was sie kommt, ist man schneller. Ja. Und, und die Sache ist beim Superbike, wenn man den Motor verändern und viel mehr Leistung einhaken ist die komplette Balance, was jetzt ein Kundenmotorrad hat, zerstört. Also ich habe da äh, ein Beispiel, ein bekannter MotoGP-Fahrer hat von uns ein Motorrad gekriegt, der ist auf einer MotoGP-Strecke mit Standardmotor, mit einem Fahrwerk, das was wir Standard verkaufen, also abgestimmt unser Kundenspec, hat das ja privat gekauft, weil er ein Fahrer von einem anderen Hersteller ist, um 1,5 Sekunden langsamer gewesen wie der Casey Stoner Rundenrekord dort in der MotoGP und das mit 49 Runden alte Bridgestone-Reifen. Also, dann war du das Potenzial von so einem Motorrad mit einem Standardmotor. Ja. Superbikes sind in, in aktueller äh, Spezifikation nicht um, motorisch um so viel besser. Die sind besser, aber du schaffst Probleme, die du vorher nicht kanntest. Ja? Mhm. Das Chassis ist wirklich die Balance von der 1, was die 1 so stark macht, ist äh, die. Der Motor, was sicher nicht so stark ist wie ein BMW-Motor oder ein Honda-Motor, diese Ausgewogenheit, dass du einfach mit dem so schnell bist, ist die, die Balance vom Ganzen, wie die M1. Ja. Die M1 ist weder der schnellste Motorrad, äh, aber die Balance ist, du sitzt auf das Ding drauf und bist schnell. Und sogar ein Rookie kann einen Werkfahrer herbrennen damit. Äh, und jeder, der auf eine M1 sitzt, nicht nur der Fabio, ja. drauf gesessen ja. ist. Ja war mit der M1 sauschnell, ein ja. Zarko war auch sauschnell, ein Davizioso war schnell, ein Gratschler war alle waren schnell ja. mit dem Motorrad, ein Volga war schnell, alle! Ja. Das heißt, das ist so ausgewogen, das ist für jeden, jedermann so leicht zu fahren, das Motorrad. Ja. Und das gleiche haben wir mit der R1, du sitzt auf das Motorrad drauf, wir haben jetzt gerade da eine Kundschaft gehabt, der nach 13 Runden seinen Streckenrekord in Reeka gefahren ist mit dem Motorrad, was er vorgestern gekriegt hat. Ja. Also von, von dem her müssen wir sagen, das ist das Gesamtpaket ja. und das ist wichtig. Ja. Ist es denn auch so, dass jetzt zum Beispiel, mir erreichen da ja viele Fragen, dass ein Hobbyfahrer, so ein typischer Hobbychauffeur, der im Brünn meinetwegen 2.25 fährt oder so, ähm, der, sagt, der sagt zu mir, ja das rentiert sich gar nicht, dass man ich so ein Motorrad kauft. Kann, kann man das pauschalisieren oder hast du auch für den ein Paket oder ein Setup, ein Zugänglichkeitssetup, da, wo, wo der trotzdem auch diese, diese Einfachheit der R1 äh, zum spüren kriegt? Also ich kann da auch Hobbyfahrer, der in Brünn 2.25 fährt, garantieren, wenn wir deinen ein motorrad hinstellen der kann gar nicht 225 fahren, da muss er verkehrt darum sitzen, das geht gar nicht. Das Motorrad fährt dorthin, wo du hinschaust. Und das ist das Wichtige und das ist halt, wir haben eine riesen Datenbank und so viele Kundschaften, dass wir jetzt, Gott sei Dank, nach 10, 15 Jahren wissen, was in eine 1 reinkehrt. Und es ist ungefähr zu vergleichen, du kannst ein normales Motorrad kaufen, ja, wie einen normalen Ski und dann stößt dich auf die Streif. der sagt, ich bin ein Hobbyfahrer, ja. Ja, aber du bist ein in Kitzbühn runterfahren, vorne, gleich, gleich wie jetzt äh, Hermann Meyer gefahren ist. Mit dem Werkzeug, was du da in der Hand hast, ja. kannst du gar nicht schneller und bist viel gefährlicher unterwegs. Ja. Wenn du sagst, ich entscheide mich für die Rennstrecke, dann ein fix fertig abgestimmtes Motorrad kaufen. Du bist einfach schnell, ja. ob du willst oder nicht, weil das Motorrad tut das. Ja? Äh, natürlich kommst du mit einem, einem serienmäßigen Motorrad, der sagt, ich fahre nicht viel und ich fahre nicht schnell. Das ist genau der Missglaube. Du brauchst ein gutes Motorrad, weil es kochen alle nur mit Wasser. Ja. Okay? Und das Motorrad hat so viel Elektronik, das ist so leicht schnell zu fahren mit so einem aufgebauten Motorrad. Du tust dir wirklich schwer, das langsam fährst damit. Ja? Ja, ich kann nicht. Also von, von dem her, gerade für solche Leute lohnt sich ein Motorrad zu kaufen, wo so viel Know-how eingeflossen ist, äh. dass du selber keinen Vorwerkstechniker mehr brauchst, selber keinen Elektroniker. Gerade dann macht es reinfahren erst richtig Spaß und das kostet zwar am Anfang ein bisschen mehr Geld, wie gesagt, ein echtes Rennmotorrad kostet nicht viel Geld, wenn du schaust, was ein Standard Ducati und so schon kostet. Mhm. Äh, dass sich die Investition, sich einen Sturz oder zwei Stürze zu sparen, immer lohnt, ein fix fertig aufgebautes Rennmotorrad zu kaufen, das vernünftig abgestimmt ist. Natürlich spielt es schon eine in, wer das aufbaut. Ja. Weil dann braucht man keine Haubenköche, ne, wenn die jeder gleich kocht. Äh, wir wissen, wir haben eine Balance von den Motoren, die funktionieren gut und deshalb verkaufen wir so viele Motorrad und das sind wir auch so groß geworden, weil die Leute mit dem Motorrad zufrieden sind und das ist es wichtig. Und gerade für einen Hobbyfahrer zahlt sich sowas mehr aus als für einen GP-Fahrer. Mhm. Ein GP-Fahrer, der kann auch ein schlechtes Fahrwerk handeln. Ja? Ja, ja. Ein Hobbyfahrer ist überfordert damit, ganz einfach. Der braucht was, dass das hält. Das ist wie wenn du Ski ohne Kanten hast. Ja, äh, ist das viel schwieriger zum Fahren, als wenn du Kanten hast. Ja? Und das ist der Unterschied. Aber wahrscheinlich hat der Hermann Mayer ohne Kanten noch immer klasse die Schleife runterfahren und, und, und dort legst du legst dich schon auf der Nase beim Start. Das ist halt der Unterschied. Genau. Nein, ich kann das ja bestätigen, was du sagst. Ich meine, das ist äh, wirklich verblüffend, wie, wie einfach man mit der R1 schnell fahren kann, ohne dass man eigentlich sich eigentlich darum wirklich Gedanken macht. Und selbst wenn ich, halt also jetzt bin ich Langstreckenrennen gefahren und habe immer wirklich bewusst gefahren fast 45 Minuten, jetzt nimmt er ein bisschen raus und dann bin ich nur eine Sekunde langsamer gefahren, als ich überhaupt hätte fahren können und habe aber mir gedacht, man, ja, das ist so ganz ermittliche ja, und dann war es nur eine Sekunden langsamer und das ist schon verblüffend. Ähm, danke auf jeden Fall für die für, die, für das Know-how und für die Tipps. Ich hoffe, ein paar da draußen haben Sie, haben Sie da ein bisschen ein Bild machen können, dass es das auch für einen Einsteiger oder Abi-Fahrer durchaus ein, eine Option ist, sich so ein Motorrad vom Mendi aufbauen zu lassen. Ich schaue jetzt rüber zum Prüfstand und schauen wir, das einmal an, wie die Motoren da abgestimmt und eingefahren werden. Also danke dir, bis dann. Viel Spaß. Ciao. da in, in der Kammer des Grauens, kann man fast sagen, vom Geruch her zumindest, aber äh, ich denke eher, da werden ganz tolle Sachen gemacht. Der Christian ist neben mir. Der Christian hat hier einen Prüfstand für das Motorrad. Und äh, Christian, was machst du da so? Ja, wir stimmen das Motorrad vorher erst einmal ab. Also zuerst, bevor wir abstimmen, werden wir mal, tun wir mal einfahren und dann äh, wird das Motorrad abgestimmt, dass es möglichst viel Leistung hat und nicht kaputt geht. Also du hast gerade sagst Einfahren, unter Einfahren äh, stellt sich der ein oder andere da draußen vielleicht vor, naja, 2000 Kilometer auf der Landstraße fahren, äh, fährst du da 2000 Kilometer auf dem Prüfstand? Das wird sich dann für die Auslieferung heuer nicht mehr ausgehen. Ähm, nein, wir, wir machen das, ich habe mir da was überlegt und seit wir das machen, funktioniert das eigentlich recht gut. Wir haben sehr gute Rückmeldung. die Motoren gehen nicht mehr so schnell kaputt ja. und das Ganze dauert so 30 Minuten, 25, 30 Minuten und dann ist das Ding eingefahren. Okay, also du, du, du, also, meine, du hörst das, du lässt es so raus und du hast ein, ein geheime Geheim Rezept dafür. Geheimrezept würde ich nicht sagen, ganz einfach fahren, ein bisschen warm fahren, das ist ganz wichtig, schauen, ob irgendwo Lecke sind und dann fahre wir das Ding einfach mal 25 Minuten, und dann sieht man, was passiert und dann wird es einfach abgestimmt, dann ist sowieso eingefahren für die Rennstrecken perfekt. Ja, also mein Motorrad habe ich auch damals so gekriegt, heute toll. Äh, hat nichts gefallen. <lacht> <lacht> äh, was hast du jetzt da drauf, R6 in dem Fall? Ne? Also was hast, ist da motormäßig was macht oder ist das ein Stockmotor? Nein, das ist ein ganz normaler Stockmotor mit einem anderen Auspuff und einer Kit Elektronik. Und das tust du dann quasi auf den Auspuff hin abstimmen oder so. Genau, richtig. Hast du da äh, starke Toleranzen von einem auf den anderen Motor oder von einem auf den anderen Motorrad, dass du sagst, ah, da haben wir schon PS-Abweichungen ist, oder ist es immer wieder gleich? Es ist ähnlich, äh, gibt natürlich überall Toleranzen. Sagen wir so. ist, ist aber sehr ähnlich. Und wie hoch sind die Toleranzen so, wenn du sagst? Äh, bei der R6 nicht so hoch, 3 bis, oder kann man eigentlich allgemein an 3 bis 5 PS irgendwo, dass man so, das ist noch im Toleranzbereich, sagen wir so. Und bei der R1? Ähnlich, also ab 3 bis 5, aber wie gesagt, das ist halt auf dem Prüfstand mit dem, was wir zusammenbauen neu, da kann ich garantieren, dass der Toleranzbereich richtig ist, wenn dann irgendwo anders ein Motorrad herkommt, kann ich dann nicht mehr garantieren, weil ich nicht mehr weiß, wie es zusammenbaut mhm. ist. Und da rühmt, habt ihr jetzt noch einen Prüfstand, quasi, wo man direkt einen Motor aufspannen kann, oder sehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Da kann man direkt ein Motor aufspannen, ähm, ist eigentlich gedacht dazu, um Entwicklungen durchzuführen. Das heißt, so wie wenn man irgendwas testen will. Für Superbike-Motoren oder Supersport-Motoren, Eingradung testen geht da recht schnell. Das heißt, abstellen, aufmachen, umdrehen, nochmal probieren. Das heißt, da wird quasi der 24 Stunden für Le Mans Motor aufgespannt, wird 24 Stunden gorgelt und dann wird eingeschaut, ob geschaut oder noch lebt oder was? Äh, Im Moment noch nicht, aber in weiterer Zukunft ist es so eigentlich geplant, ja. Alles klar, Christian, danke dir für deine Zeit. Jetzt schaue ich dir dann später noch zu, wenn du ein äh, schönes Motorrad da mal auf Touren jagst und dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag. Danke, ich dir auch. <lacht> danke. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass Ja natürlich auch eigene Produkte herstellt und deswegen habe ich jetzt hier bei mir an der Seite den Kevin. Äh, Kevin, erzähl mir, was machst denn du da für Ja genau? Also ich mache die 3D-Zeichnungen, mache ähm, die ganze Kamm-Programmierung für die CNC-Fertigung. Zurzeit haben wir eben nur eine CNC-Fräse. Ähm, wir planen in Zukunft eine CNC-Drehbank zu kaufen, aber zurzeit ist es eben nur Fräsarbeiten, was wir machen. Okay. Drehteile geben wir da weil noch extern und äh, ich mache eben vom, die, vom Design von den Zeichnungen für die Teile bis hin zur Fertigung eigentlich die Planung und teilweise auch die Umsetzung. Okay und, und äh, welche, welche Teile fürs Motorrad, dass ich der Zuschauer jetzt vorstellen kann, äh es gibt ja verschiedene Teile, die ihr macht, aber was ist denn jetzt speziell, wo man sagt, das kann man jetzt nicht einfach irgendwo im Laden kaufen oder beim, beim Motorradteile zulieferen, sondern was ist jetzt diese spezielle Teile, die du quasi produzierst, kann man ja sagen, oder? Ja, also wir machen für Kunden, machen wir eben Teile wie Tankdeckel oder Schnellwechselsysteme oder Gabelbrücken. Meine, das sind eher Sachen, wo wir höhere Stückzahlen machen. Aber wir machen eben, was eigentlich der Grund ist, warum wir uns die Maschine gekauft haben, ist für unser Factory Motorrad, dass man selber Teile machen können oder Spezialteile dafür anfertigen, wenn man was brauchen, was Spezielles, dass man das auch selber fertigen können beziehungsweise dass man Spezialteile in kürzester Zeit in der Hand haben. Weil wenn man, wenn man das extra man kann, wir können zwar Teile zeichnen, vorher Teile zeichnen können, aber bis die dann fertig waren, also dass man die fertig in der Hand hat, sind oft zwei drei Wochen vergangen. Und wie viel Zeit vergeht, wenn du es selber machen kannst? Ja, wenn wir, wenn wir wirklich jetzt dringend was brauchen, reden wir von zwei, drei Stunden. <lacht> ja, Leute, da sieht man auf jeden Fall, das ist Professionalität vom höchsten Maße. Und die Maschine läuft jetzt gerade. Was, was macht die jetzt im Moment? Jetzt im Moment machen wir gerade für eben unser Factory-Motorrad die Gastregriffe, weil seit 2020 ist das, ist das Motorrad ja Gas-by-Wire. Und somit können wir nicht mehr die normalen Seilzüge verwenden. Und das Originalteil können wir auch nicht verwenden, weil wir nicht genug Platz am Lenker haben. Deshalb haben wir unser eigenes Gehäuse gemacht, was dann natürlich auch etwas Racing-mäßiger ausschaut und das Aluminium ist. Das heißt, es um einiges mehr aushaltet. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Man baut sich einfach schnell seinen eigenen Gasdrehgriff. Schaut da, da ein bisschen mit rein. Ich zeige euch das auf jeden Fall. Kevin, ich sage danke für die Auskunft und noch viel Spaß beim Arbeiten. Danke, gerne. Jetzt bin ich quasi da in dem Gehirn der Firma Yard, der Motorenschmiede beim Sepp. Sepp, Christi. Servus. Du, äh, jetzt ist ja so, wir haben jetzt da schon einiges gesehen, die ganzen Rennmotorradl, die Superbike Seiger seine und ich habe ein bisschen was die Leute sorgt. und es ist natürlich jetzt das Herz der Motor ja auch ein Thema und es ist da die Frage, was, was machst du eigentlich an so einem Motor, wenn der auf die Rennstrecke geht, so, so, so ein Rennmotorradl? Was machst du an dem Motor so? Es kommt immer darauf an, was für ein Reglement, okay. ob Stock oder Superbike oder EWC, 8 Stunden, 24 Stunden, das ist alles verschieden. Und für einen Hobbyfahrer jetzt, wenn jetzt einer kommt, so wie ich, oder jemand da draußen, der sagt, er lässt sich jetzt vor Jahr so ein Rehmotor aufbauen und will ein bisschen investieren und sagt, ich habe noch ein bisschen Budget für den Motor über, was, was darfst du denn da so vorschlagen oder was machst du an dem Motor so? Also im Endeffekt das Beste ist, wenn man Stockreglement macht, das ist vom Geld her das interessanteste bringt so 2-3 PS. Das heißt, 2-3 PS, wenn man es richtig versteht, 2-3 PS und man muss aber den Motor aufmachen, ja. oder? Ja, sicher. <lacht> okay, und was, was muss da an der Hardware gemacht werden, dass man 2-3 PS, wirklich echte PS, kriegt an so einem Motor? Das Problem ist, dass es richtig viel haut ist, weil es du alles messen musst. Also angefangen von Kolm über Laufspüle, über äh, Kurvenlaufspül Pleuel, wie auch immer. Und das ist das meiste. Das heißt, es geht quasi darum, um Perfektion in den, in den Kolbenspielen, in den Lagerspielen zu kriegen, um da dieses letzte Fünkchen an Leistung zu generieren. Ja, je weniger Reibung, desto mehr Leistung. Okay, quasi Tuning, das da ist, obwohl man nicht viel, viel, viel Material versenkt, sondern im Endeffekt lediglich die Arbeitszeit. Ja, ist richtig, aber du hast noch einen Vorteil, es ist mehr haltbar. Ah, okay. wie Standard, weil wenn die bei Standard spielen bist du oft zu eng und dann wird es halt nicht so lang halten. Okay, und ist es auch so, dass die Motore, die jetzt vom gleichen Motorrad kommen, auch unterschiedliche Toleranzen, unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Maße haben oder kann man da sagen, man nimmt da mal daumen so ein typisches, besseres Maß, Kolbenspiel, Lagerspiel her? Es gibt Sagen wir so, es gibt einen Kalmstuhl und es gibt ein Lagerstuhl. Ja. Aber es ist nicht jeder Motor gleich. Also du, durchaus definitiv äh, hohe Toleranzen ja. in, im Motor. Und äh, wenn man jetzt ein bisschen weitergeht und sagt, okay, ich jetzt, möchte jetzt perfekte Toleranzen haben, aber ich gehe jetzt aus dem Stockreglement ja. ein bisschen raus und investiere noch ein bisschen was in Hardware, was war so das Nächste, wo man sagt, da wäre das richtige Invest an Hardware? Das Problem ist, dass es dann richtig teuer wird. Also das sind wir ein Superbike-Niveau. Und ohne Nockenwellen und Ventilfe dann, wir dann schon, haben wir keine Möglichkeit, sagen wir so. Okay, okay also das heißt, man braucht quasi mindestens dann die Nockenwellen Ja, und dann fangen wir zum Kopfmachen an. Und dann wird es <lacht> <lacht> <lacht> Was haben wir bei meinem Motor eigentlich gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Dein Motor ist, sagen wir, haltbar Superbike. Haltbar. Ja. <lacht> ja, weil wenn wir ausgehen, dass die Superbike rechnet mit 1500 Kilometer, ist deiner haltbar. Mhm. Ja, ich habe jetzt 3800 Kilometer ja. gefahren und er läuft immer noch wie am ersten Tag. Aber ich denke, wie du es eh schon gesagt wir sollen jetzt dann einmal die Revision noch angreifen. Ne? Ja, das Problem zum Beispiel für deinem Motor ist, natürlich fängt man auch 5-6 PS, nur ist halt dann 2000 Kilometer weniger. Naja. Das steht dann in keiner Relation. Deswegen investieren wir jetzt lieber in ein vernünftiges Data Recording, um da mal zu schauen, wo noch bei mir zum Erholen ist und nicht an der Leistung. Das wäre für viele Chat. Jetzt haben wir gesehen, jetzt habt ihr einen Langstrecken-WM-Motor, der 24-Stunden-Motor, der jetzt im August gefahren wird. Der geht jetzt drüben auf den Prüfstand. Was steckt in so einem Motor drin? Oder wie machst du das, dass du das quasi... Wie kann man das quasi garantieren? Oder, oder was macht man dafür, dass man weiß, der hält die 24-Stunden-Folge? Das ist ein Riesenthema, oder? Ja, schon. Aber im Endeffekt vom wir oder fast Da geht es rein um Lagerspiele. Und ums Gut einfahren und das machen wir im Prüfstand. Wie lange wird er am Prüfstand da eingefahren für das? Der Christian fährt sicher dreiviertel Stunden, viertel Viertelstunde abkühlen und dann mappen, nochmal eine Stunde, also eingefahren. Das heißt quasi zwei Stunden einfahren, für vier oder Stunden rennen. Ja. Ne? Und danach kann man quasi wegschmeißen? Nein, die letzten, also die, die funktioniert haben, sind wir noch 1000 100 Kilometer draufgefahren, dann habe ich es zelegt, war eigentlich wie normal. Das ist schon heftig, 40 Stunden dann schon lang. Ja, es sind bei 4.000 Kilometer. Ah, Wahnsinn, in 40, das ist brutal. Ja, also sehr interessanter Einblick da in, in das Langstrecken-WM-Team, in die Motortechnik. Ich schaue jetzt dann noch um mich auf den Prüfstand, wenn der Motor eingefahren wird. Ich habe da ja schon ein Prüfstandvideo gesehen und Seppi ich bedanke mich für die Zeit und wünsche dir äh, viel Spaß beim Schrauben und noch viel Glück in den 24 Stunden bei Limo. Danke, ich wünsche dir auch alles Gute. Danke. Ciao. So, ich denke, wir könnten stundenlang hier durch diese Firma spazieren und uns alles anschauen, was die so machen und uns die Rennmotorräder anschauen und träumen davon, dass man so vielleicht zu Hause stehen hat. Was mich im Endeffekt am allermeisten beeindruckt, ist diese Perfektion und das alles, was aus einer Hand kommt und dieses Motorrad, das so irrsinnig einfach und schnell zu fahren ist. Ähm, diese Kombination macht das Ganze sehr, sehr einzigartig und die schon bereits vorhandenen Kunden von Yard können das durchaus bestätigen. Ich wünsche der Firma Yard natürlich oder dem Rennteam Yard in dem Fall natürlich auch viel Glück beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dieses Jahr im August. Leider ohne Zuschauer, quasi ein Geisterrennen. Ihr könnt es aber im Fernsehen auf Eurosport verfolgen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video und abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr sowas noch öfter sehen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis dahin und ciao.